Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Evelina Show und heute habe ich wieder einen Gast dabei und zwar den alten Ho ho ho. Heute machen wir die Challenge Male blind mit Stiften. Ah. In dieser Challenge geht es darum, dass wir 30 Sekunden haben, um mit geschlossenen Augen Sachen zu machen. Die auf Zetteln stehen. Die auf Zetteln wie diesen stehen und ja, dann können wir uns auch eine Farbe aufsuchen. Und dann beginnen unsere 30, 30 Sekunden. Wir machen diese wunderschönen Masken auf unser Gesicht und setzen und dann werden wir etwas gemalt haben. Und wer am besten dieses Ding gemalt hat, der kriegt einen Punkt. Aber wer es schlecht gemacht hat, der bekommt eine fette Schelle vom. Also wer darf zuerst auch schnick schnack schnuck, würde ich sagen. Schnick schnack, schnack Okay. Schnick schnack schnuck. Ich würde sagen, ich habe unausweichlich gewonnen, deswegen suchen wir was aus. Ach ja, warte. Und auf jeden Fall, wir, falls ihr jetzt fragt, was das ist, wir malen... Wir sind sehr umweltbewusst, das ist einfach ein Müll, das wir loswerden müssen. Den wir loswerden müssen. Deutsch ist ja wichtig. Und wir ja, haben keine Lust, ungenutztes Papier zu benutzen. Ein Katzenkopf mit Bommelmütze. Klar, kennt man ja so. Mhm. Katzenkopf mit Bommelmütze. Ja. <lacht> Dann hier kann man zwei Farben nehmen bestimmt, oder? Okay, ein. Warte, also, also kann, kann, I, I, I, ich kann einen machen. Katzenkopf mit einer Bommelmütze. Okay. Was jetzt? du jetzt groß malen? Du hast so viel Platz auf dem Zettel und du dich aus. Ich mache mal direkt schon mal beide auf. In drei, zwei, eins. Äh, Irgendjemand wird da hinten angerufen und das stört. Extrem. Ich hab den Kopf vergessen. Ich hab den Kopf vergessen. Was? <lacht> <den> <lacht> äh, Mann. Hm. Wie ist mein Finger? Meine Güte! Boah ey, das könnte ja wirklich eine Katze sein. Aber guck mal, hier erkennt man das, ne? Wäre dieser hässliche Kreis nicht da, ne? dann wäre das hier sowas. Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Mit einer Mütze, wie? Ich war... Bist du kreativ? Also auf jeden Fall Leute, das war meine Vorstellung, die Katze zu malen und das ist so Leute, bei mir war das ja die Vorstellung und das ist das, was am Ende bei uns gekommen ist. <lacht> ja klar, natürlich. Mhm. Okay, und jetzt zeigen wir dann die Realität. Komm, das ähnelt sich aber mehr nach einer Katze mit Mütze als das, was Evelina hat, oder? Also bekommt Nikita einen Punkt. Okay, also auf jeden Fall, ich ziehe hier es sieht nicht so an, als ob ich jetzt beim Wünschen irgendwas loswerde. Okay, und wir haben. Ein. Eine Drafuss auf einem Auto? Nö. No. Okay. okay. okay. Also gut, dann geht es los oder was? Okay, eins, zwei, drei. Ah, was kann man... Ach, die reiten, stimmt. ist das? Hier, weder gibt es einen Anfang noch ein Ende. Doch. Bei Evelina sieht man doch mehr, dass es ein Auto ist und obendrauf eine Bratwurst. Nee, doch. Ja. Ich hier ist das hier, das Auto, weißt du, hier ist vorne, hier wäre eigentlich so ein Scheinwerfer gewesen. Hier wäre die Fettbratwurst gewesen. Evelina bekommt einen Punkt. Yes, das würde ich auch sagen. Ja, danke. So, jetzt wollen wir schon im nächsten noch nochmal. Das ist alles auf legaler Basis. Eine Sonne, die lächelt. Eins. Zwei. Drei. Also ich bin ich fertig. Stopp! Stopp! Nicht mehr weiterzeichnen! Ach du Heilige! Also, fangen wir bei meiner Sonne an. <lacht> ich hätte Deine... eher echt Albträume, ne? wenn du so eine Sonne fahren Ach komm, die sieht <lacht> doch original aus. Und deine. Die also, lächelt nicht. Nee, also wenn man die von der Seite <lacht> betrachtet, dann ist sie traurig. Ja, <lacht> Oh nein. Zum ich zum Keinen. Ich würde sagen, einfach meine lächelt und deine echt Depression. Aber ich würde jetzt sagen, hier bekommt er den Punkt, ne? Ich mach das übrigens so: derjenige, der die Teile hier, also der die Runde gewonnen hat, kann das Papier behalten. Zeig mal, was Hamburger denn? mit Gesicht. Wieso soll denn Hamburger mal in 30 Sekunden? Los! Fangen wir an mit dem... Mit dem oh. okay. Ich weiß nicht, ich, oh, ich welche Farbe ich habe. Wo ist hier welche Farbe? ich ist braun, ne? Ist das braun? Ich sage nichts. Ist so wichtig, glaube ich. So, dann sagen wir einfach... Das ist jetzt... Mh, absolut toll, das ist so gut. Mh, das hier und äh... Verdammt, jetzt hab ich gar keinen gesehen. Ich hab ein gesehen. Hihihi. Ja. Oh, Mini-Burger. Blauer Salat. Mh, mm, wie lecker. Das hier sollte... Nein. Man muss das mal den Und ich hatte auch die falsche Farbe für die Bullet. <lacht> Aber guck mal, Vilénus hat noch ein Gesicht bekommen. Mm -hmm. ja, ja. Also bis jetzt passt das alles zusammen. Was Nikita gezogen hat, hat er bekommen. Und was ich gezogen habe, habe ich bekommen. Ananashaus. Haus von SpongeBob. Williok. hört sich gut an. Also, ich nehme mir direkt hier diese Farbe, dann direkt einmal grün. ja Perfekt. Und. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Doch, ich brauche noch blau für das Fenster. Eins. In drei. Zwei. Zwei. Eins. Okay. Es geht los. Direkt sehr, sehr. Der muss wirklich. Mein Finger passiert. Okay, G, B war das. Hier ist also drin. Ich, <lacht> meine... ich habe nicht mehr viel Zeit. <lacht> ich hoffe mal, Spongebob muss nicht wirklich hier drin liegen. Also ich muss schon sagen, es sieht direkt eigentlich... Ananasmäßig aus. Finde ich auch. Und bei Evelina sieht es eher nach Spongebob aus. Der Draht ist praktisch, ja, praktisch gut. Ja, aber er hat auch ein Fenster und eine Tür. Und du hast nicht mal ansatzweise ein Fenster. Ja, aber eine Ananas und nicht Ananas. mal Ananas. Ne? Nicht mal ansatzweise eine Ananas. <lacht> ja, aber. Mh, das zählt. Das zählt. Nicht. Es sieht wirklich aus wie ein Haus, aber nicht das Haus von Spongebob. Und das sieht schon mal aus wie ein Haus von Spongebob. Holen wir doch vielleicht einfach mal eine außenstehende Person dazu. Jamie? Ja. Hier, äh, wir brauchen, wir, sind, wir nehmen gerade ein Video auf und wir brauchen einmal deine Hilfe. Und zwar, du musst einmal zwei Bilder bewerten. Ich sage jetzt nicht, wessen, welchen, wessen wessen ist. Ich will noch nicht machen, blind malen. Und du musst jetzt mal bewerten, welches Bild er an Spongebob's Haus passt. Das ist Bild Nummer 1, das ist Bild Nummer 2. Nummer 2. Nummer 2, Haus. Ja. Kannst du begründen, wieso? Ah, ja, also sieht es aus wie eine Ananas? Das sieht nicht. Junge, willst du mich veräppeln oder was das hier? Guck mal, guck dir das an, das ist eine Ananas. Wenn es deins ist, das, das hat ja nicht Fenster oder so. Ja, aber er wohnt in einer Ananas und nicht in einem Haus. Ja, aber in einem Haus. Ja, aber guck, das ist keine Ananas-Jüngerin, das ist ein Game ist aus. höre einfach meine Meinung, ich sag nur, ich Meinung nicht. ist nichts Welt. Wo ist Finn? Gib Finn ja. her. <lacht> Finn? Was, ist, was sieht der aus wie Sportschwabs aus? Das hier oder das? Ich würde sagen, das zweite. Also das hier. Das zweite, also das, was du sehen jetzt also das? Das andere, genau. Hey, seid alle <lacht> Du musst deinen Mund abfinden, <lacht> <lacht> <lacht> Kannst du mal Nicole herrufen, bitte? Ich <lacht> glaube, ich habe die dazu gewinnen. Anna? Ja. Was sieht für dich aus wie Spornstoffshaus? Nummer 1 oder 2? 1. Das da? Ja. Und das da noch irgendwas oder was? Nee. <lacht> Kannst du bitte dann aber sagen, dass das auch. Nee. <lacht> ist doch klar. Na gut, dann geht der Punkt dann irgendwie Ach, oh, wieder. Oh, da muss jetzt die beiden gewinnen, ne? <lacht> dann ist aber auch nur auf Wunsch. Hä, ja, ich bin alt. Ja, der ist doch so schon rausgefallen gewesen. Jetzt betrug habe ich gewonnen. Nein. <lacht> Spongebob. Da mache ich dich jetzt kaputt. Mach man nicht. Hä? Du hast du mein, mein Geld weggenommen. Weg. Gib mein Geld. Okay, drei, warte, warte, zwei, warte. Eins. eins, los. Geht los? Ja. ja. Mhm. Ähm. Shit, jetzt habe ich schon vergessen, wo ich hier alles hatte. Egal, dann machen wir aber weiter. Okay. Kacke! <lacht> <lacht> Evelina. Okay. Ja, Nikita, ich würde sagen, ein süßer Pudding. <lacht> ja, und der bei Evelina, der erinnert sich wirklich sehr an den SpongeBob. <lacht> Also auf jeden Fall, das ist mein Spongebob. Und das hier ist mein Spongebob. Und wenn man umdreht, dreh um. Und wenn man umdreht, dann hat man... <lacht> <lacht> das hier ist... Ja. das ist süß. Das ist süß geworden, ja, Ich habe halt für wirklich jede Farbe die falsche Farbe genommen. Hier gelb wäre, ja, weil ich das zu so Anfang an hätte, sonst wäre das Grau gewesen oder so. Hier habe ich einfach die Farbe für die Hose genommen. Und für die, Kra für die Hose habe ich die Farbe der Krawatte genommen. Das kommt davon, wenn man mit so vielen Farben arbeitet. Ich hab's, mit, ja, ich hab's, <lacht> ich hab's okay. mir gemerkt. Ich hab's nach Orten sortiert. Okay. Ich hab's nach Orten. Ja, dann können wir ja eigentlich direkt aufhören, ne? weil ich, ich kann ja gar nicht mehr gewendet. Ja, ja, wir, ja das werden wir ja sehen. Ja, wie? Also, also der Punkt ich, geht an Evelina. Das heißt, wenn ich jetzt eine Mona Lisa male mit blinden Augen, dann kann ich einen Doppelpunkt haben. Nein. Ja. <lacht> also gut.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 Zeit muss, Minuten, 6 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Boah, sieht das gut aus! Guck mal, ich hab direkt den Punkt bekommen. Und dein Stern, das ist glücklich. Dein Stern, der ist ein bisschen. daneben. Okay. Sternseite zu meinen, kenn ich den, schnuppel Also, ich muss sagen, wir haben das beide gut gemacht, aber ich war einfach besser und deswegen habe ich Sehr gut. Du hast, Nikita. 3 Punkte. Oh. Und hat 4. Evelina hat gewonnen. Evelina hat gewonnen. Und was bekommt sie dafür? Einen dicken Schmatzer. So, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wie ich natürlich gewonnen habe, dann lasst einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Und schreibt in die Kommentare, ob ich mehr mit Nikita Videos machen sollte, dass ich gewinne. Tschüss, bis zum nächsten Video. Haut rein, Jungs und Mädels. Tschüss.